Wir freuen uns, Eventvorbereitung läuft. Das war die Ja, was ist denn los, hier eigentlich Ja, wir machen ja mal ein bisschen Party heute, Echt? Ja. Okay, cool. Na dann? Mit Latte Machado. Und wir haben's heute Latte Machado schon. Hey. hey, oh Gott, so nah bist du verrückt. Die Mädels hoch. Ende hoch. Ciao. Ciao, ragazzi. Siamo oggi qua con Kai. Kannst du dir das eh nicht sehen? Nichts? Ja. Aber so unterschiedlich ist das halt. Ne? Mhm. Ich Aber bei hier noch kann noch man noch kann noch sich doch was von der Vorteil zu Nee, damals, als ich noch als Baki da war. Mm. Okay. Alessio, was machst du? Nicht. Ciao. Ciao, ragazzi. Und noch wieder. Und wirklich. Max ist ein. Das ist ich habe das Video hier. hier. das